Gut, und hier gehe ich jetzt ein bisschen mehr noch auf das Prinzip der Anfangskraft ein. Das Prinzip der Anfangskraft besagt, dass der Hauptfunktionsphase eine Ausholbewegung in Gegenrichtung vorangeht und die Kraft, die zum Abbremsen der Ausholbewegung benötigt wird, intensiviert die gerichtete Kraft in der Hauptfunktionsphase, in der Hauptrichtung. Um das zu verstehen, müssen wir erstmal wissen, wie Kräfte überhaupt wirken. Und das habe ich jetzt mal am Beispiel einer Sprungbewegung, versuche ich das hier deutlich zu machen. Wir haben eine Person, die steht auf dem Boden, hier steht sie auf dem Boden, und am Körperschwerpunkt greift die Gewichtskraft an und die geht nach unten und da die Person aber steht und sich nicht bewegt, also sprich in Ruhe ist, wirkt die gleiche Kraft vom Boden auf den Körper, so in der Summe sich die Kräfte aufheben und damit die resultierende Kraft null ist und daher keine Beschleunigung stattfindet und damit auch keine Geschwindigkeit. Wenn jetzt die Person in die Knie gehen möchte, dann bleibt die Gewichts- oder in die Knie ja, also kurz davor oder dabei ist, in die Knie zu gehen, dann bleibt die Gewichtskraft hier natürlich noch die gleiche, aber dadurch, dass sie in die Knie geht, ist die Kraft auf dem Boden ähm, geringer, weil sie sozusagen kein Widerstand aus dem, oder der, die Kraft, die von den Beinen auf den Boden ausgeübt wird, ist nicht mehr so gering, nicht mehr so groß wie vorher. Und das, was hier sozusagen fehlt, das wirkt hier im Körperschwerpunkt als Beschleunigung nach unten und daraufhin wird sich der Körperschwerpunkt also nach unten beschleunigen und der Körper sinkt in die Knie oder andersrum ausgedrückt, immer wenn ich aus dem Stand in die Knie gehe, verringert sich zunächst einmal die Kraft, die auf den Boden wirkt. Um dies dann wieder abzubremsen, die Bewegung nach unten, muss natürlich die Kraft dann wieder erhöht werden. So, hier haben wir den Fall, eine Person hockt auf dem Boden und wie ihr sehen könnt, oder schließen könnt, ist sie in Ruhe, denn auch hier ist die Kraft, die vom Boden aufgewirkt wird und die Gewichtskraft gleich groß, summieren sich zu null und daher gibt es keine Beschleunigung im Körper. Wenn ich jetzt meine Beinmuskulatur anstrenge und ein bisschen mehr Kraft auf den Boden ausübe, dann ähm, haben wir wieder am Körperschwerpunkt eine Beschleunigung und diese Beschleunigung ist der, gleich der Kraft auf dem Boden minus der Gewichtskraft und die wirkt dann eben, das Ganze natürlich sind vektorielle Additionen, ähm, aber damit kennt ihr euch ja seit der 11. Klasse gut aus. Das heißt, wenn ich da ein bisschen mehr Kraft auf den Boden ausübe, beschleunigt sich mein Körperschwerpunkt nach oben. So, und wenn ich jetzt sozusagen mitten in der nach oben Bewegung bin, so mehr oder weniger auf halber Strecke, dann ist wiederum der Fall, kann, kann der Fall ein und wird auch der Fall eintreten, dass die Kraft auf den Boden und die Gewichtskraft sich wieder ausgleichen. Das heißt, es findet wieder keine Beschleunigung statt. Aber da es schon eine Geschwindigkeit nach oben gibt, wird sozusagen die gleichförmige Geschwindigkeit beibehalten nach oben. Dadurch, also der Körperschwerpunkt wird zwar nicht nach oben beschleunigt, aber ähm, die Geschwindigkeit, die er schon mal hat bei der nach oben Bewegung, die wird beibehalten. Und wenn wir dann im weiteren Verlauf ähm, der nach Hochbewegung uns das angucken, dann ähm, haben wir hier wieder eine geringere Kraft auf dem Boden und eine, wiederum eine Beschleunigung nach unten und die Beschleunigung nach unten sorgt dann dafür, dass sich die ähm, Bewegung nach oben, die Geschwindigkeit nach oben verlangsamt. Die nimmt also ab, weil eben eine Beschleunigung nach unten wirkt. Gut, das war sozusagen anhand von drei Momentaufnahmen erläutert, welche Kräfte wirken und ich möchte das jetzt nochmal an einem Kraftzeitverlauf verdeutlichen. Wir haben hier eine Person, die steht, sitzt, hockt auf dem Boden und richtet sich auf und wenn wir die Kraft auf dem Boden messen, dann ist hier, solange sie in Ruhe auf dem Boden hockt, diese Kraft gleich der Gewichtskraft und wenn sie sich dann aufrichtet, dann wirkt zunächst einmal eine etwas höhere Kraft auf den Boden und dann irgendwann nimmt diese Kraft auf dem Boden wieder ab, wird weniger, bis sie dann wieder bei der Gewichtskraft ist und dann ist die Person in Ruhe im Stand. Bei der Tiefbewegung sieht es umgekehrt aus. Eine Person ähm, steht auf dem Boden und geht dann in die Hocke und wenn sie in die Hocke geht, ist zunächst einmal, ähm, nimmt die Kraft auf dem Boden ab, bis dann diese Bewegung nach unten abgebremst werden muss und dieses Abbremsen resultiert in einer höheren Kraft. Die Geschwindigkeit, das habe ich vorhin noch nicht hier erklärt, die Geschwindigkeit nach oben oder die Geschwindigkeit nimmt einfach zu, bis sie hier ein Maximum hat und dann nimmt sie hier ab. Und hier ähm, nimmt die Geschwindigkeit ab, weil sie negativ wird. Hier haben wir die Geschwindigkeit so ähm, ja auch eine Richtung gegeben, dass nach oben positiv und nach unten negativ ist und der Körperschwerpunkt kriegt eine Geschwindigkeit nach unten, weil er nach unten beschleunigt wird und ist dann hier wieder null. So und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie das bei einer Hochtiefbewegung ist, dann haben wir hier eine Belastung beim Hochgehen, eine Entlastung, wenn wir oben sind und eine Belastung, wenn wir wieder runtergehen. Und wenn wir das Ganze noch doller machen, dann haben wir hier die folgende Kurve. Eine Belastung. Und dann haben wir vielleicht sogar eine Entlastung, die ähm, so groß ist, dass die Kraft gleich 0 ist auf dem Boden. Und das würde bedeuten, ich springe in die Luft und habe hier eine kleine Flugphase. Und dann kommt hier wieder eine ähm, Belastung, wenn ich wieder lande und den Sprung ähm, auffange. Diese Mechanismen sind natürlich von größter Bedeutung bei Sportarten, bei denen die Belastung auf dem Boden ein entscheidendes Kriterium ist und das ist, wie ihr sicher schon geraten habt, das Skifahren. Beim Skifahren kommt es immer darauf an, möglichst optimale optimalen Druck auf die Ski und auf den Schnee zu bekommen und da ist es ganz wichtig, dass man weiß, in welcher Phase ähm, der Bewegung die Belastung zunimmt und die Belastung abnimmt. Und wenn man von Hochentlastung redet, dann ist das genau hier diese ähm, Bewegungsform, nämlich dass ich aus den Knien mich strecke und dann habe ich zunächst einmal eine höhere Belastung, dann habe ich hier eine Entlastung der Ski und hier wieder eine größere Belastung. Okay, die Geschwindigkeit sieht dann hier wieder so aus. Für ähm, mathematisch interessierte Personen ist das so, dass sich die Geschwindigkeit als das Integral der Kraft sehen lässt. Gut, nachdem diese Grundlagen gelegt sind, komme ich jetzt auf die Impulserhöhung durch die sogenannte Anfangskraft zu sprechen und da haben wir hier zwei Kurven eingezeichnet. Die erste Kurve ist die Kurve, die diese Person vollführt, die da gerade eingezeichnet ist. Sie hat hier eine Ausholphase, dann hat sie hier eine hier wird die Ausholphase abgebremst und dann beschleunigt sie nach oben, bis sie hier dann tatsächlich abspringt. Die zweite Kurve, die hier eingezeichnet ist, wäre eine Kurve, bei der die Sprungbewegung ohne Ausholbewegung realisiert wird. Das heißt, hier bin ich schon ganz unten in der Hocke und springe dann einfach nach oben ab. Und wir können also uns die einzelnen Phasen mal genauer angucken. Ähm, die Fa Phase 1 hier ist die Entlastung durch die Abwärtsbewegung, wird nicht für die Sprunghöhe wirksam. Dann haben wir hier 2, die Zusatzbelastung durch das Abbremsen, dieser Abwärtsbewegung, wird auch nicht wirksam für die Sprunghöhe, sondern der, die Bewegung in Sprungrichtung beginnt genau hier bei T2 und da haben wir hier bei 3 den erhöhten Impuls durch die Anfangskraft ähm, das heißt, hier haben wir im Vergleich zu einem Sprung, der statisch aus der Hocke durchgeführt wird, schon einen höheren Startpunkt und dieser höhere Startpunkt bewirkt, dass wir hier insgesamt einen größeren Impuls nach oben bekommen, der dann für die Sprungbewegung wirksam wird. Das hier, wie gesagt, wäre der Impuls ohne die Ausholbewegung. Und hier diese blaue Kurve ist sozusagen das, was man mehr hat, wenn man ohne Ausholbewegung springt, weil man dann ein bisschen später ähm, ja, den, die maximale ähm, Kraft aufwenden kann und dann hier noch ein bisschen was gewinnt. Und wenn wir uns die Gesetzmäßigkeiten angucken, die zwischen den Flächen herrschen, dann ist die Fläche 1, die rote, immer genauso groß wie die Fläche 2, die gelbe. Wenn die Fläche 3 größer ist als die Fläche 5, also die lila Fläche, größer als die hellblaue Fläche, dann haben wir eine positive Wirkung der Ausholbewegung und das ist der Fall, wenn man nicht dabei zu tief in die Knie geht, sondern eine optimale Ausholbewegung durchführt. Okay und das war schon das Prinzip der Anfangskraft und wie sich das Ganze dann tatsächlich beim Skifahren auswirkt, dazu komme ich später.